Wir wollen euch heute zeigen, wie wir eine IP oder Zweidraht-IP-Sprechanlage anschließen und konfigurieren. Wir haben hier eine Außenstation mit Submodulen. Die Submodule sind bei IP und Zweidraht-IP gleich und werden via RS485 Schnittstellenkabel untereinander verbunden. Die Module werden adressiert laut Tabelle, also ID1 an, ID2 an, steht in der Anleitung nochmal drin, und werden mit der zentralen Stationen verbunden. Die zentrale Station gibt es als Zweidrahtversion und als LAN-Version, also entweder Netzwerkkabel oder Zweidrahtanschluss. So, die Station muss mit dem KAD706-Modul verbunden werden. Der Anschluss für die Türstation ist immer der Port der Channel 6. Wir haben insgesamt sechs Kanäle und können Pro Modul entweder sechs Monitore oder fünf Monitore und eine Außenstation anbinden. An diesen Anschluss, äh, den brauchen wir bei einer normalen Station oder bei einer normalen kleinen Anlage nicht. Ähm, der Ausgangsport geht zum nächsten Verteilermodul, wo dann wiederum sechs Monitore angeschlossen werden können und so weiter. In Summe bis zu 15 Submodule mit je sechs monitoren können angeschlossen werden so das zentrale modul muss mit der stromversorgung verbunden werden mit unserem Minwall netzteil wichtig ist dabei die polarität hier zu beachten das darf nicht vertauscht werden also plus minus beachten und von diesem modul geht es dann wiederum zum monitor so der monitor wiederum wird auch mit zwei drähten angeschlossen bei der LAN version ist hier ein Netzwerksteckeranschluss. Hier ist der 2-Draht-Bus-Connector. Dann haben wir hier noch den äh, mehrpoligen Anschluss für die Alarmanlage. Diesen brauchen wir im Normalfall im Einfamilienhaus nicht. Im Mehrfamilienhaus wird hier an den komports der Alarmanlage der Türklingeltaster klingeltaster angeschlossen. Wie der dann konfiguriert wird, zeige ich euch später noch. So, dann richten wir ein Passwort am Monitor ein. Es empfiehlt sich bei allen Geräten ähm, entweder immer denselben Zugang zu nehmen oder sich diese zu notieren, da sonst das Gerät zurückgesetzt werden muss, wenn ihr das Passwort mal vergessen habt. So, hier haben wir jetzt ein Passwort eingegeben. Wir gehen auf Weiter, wählen die entsprechende Sprache aus und kommen dann auch schon ins Eingabemenü. Standardmäßig haben wir hier eine IP-Adresse vorausgewählt. Die letzte Zahl ist die 64. Alle Monitore werden, ähm, kriegen eine separate oder eine eigene IP-Adresse. Erster Monitor 64, 65, 66, 67 und so weiter. Ähm, wenn wir das KID 706 mit dem Netzwerk, -Kabel, oder mit dem Netzwerk verbunden haben und dieser Router DHCP unterstützt, können wir auch DHCP aktivieren. Dann zieht er sich über das Netzwerk seiner freigegebene IP-Adresse. Wenn wir das nicht haben, geben wir, also wenn wir das, die Anlage als Insellösung haben wollen, also keinen Netzwerkkabelanschluss nutzen wollen, dann vergeben wir einfach eine x-beliebige Adresse, können auch die vorgegebenen Adressen des Monitors. Die 64 war das hier in dem Fall weiterverwenden, müssen dann bloß darauf achten, dass nachfolgende Geräte immer eine Nummer höher bekommen. So, dann gehen wir auf weiter. Hier haben wir ähm, die Etage und die Zimmernummer des Gerätes. Zimmernummer ist gleichbedeutend mit Klingeltaste. Zimmernummer 1 bedeutet Klingeltaste 1. 2, 3, 4, 5 und so weiter. Also wollen wir für die Klingeltaste 3 den Monitor konfigurieren, geben wir hier eine 3 an. Wir belassen es bei der 1, dann gehen wir auf Weiter. So, hier haben wir automatisch die entsprechenden Türstationen angezeigt. Wir wollen ja nur eine Türstation in dem Fall konfigurieren, wir wählen eine aus und aktivieren diese. Wir können natürlich auch ähm, oder wir müssen diese Türstation natürlich IP-Adresstechnisch auf unseren auf unserem Netzwerk einstellen. Von daher machen wir DHCP, aktivieren wir und sagen okay. Und ihr seht, ähm, er hat sich automatisch eine IP-Adresse gezogen. So. In unserem, äh, in unserem Beispiel hat er sich die IP-Adresse 86 gezogen via DHCP. Wenn wir keinen DHCP-Server haben und die Anlage als Inselanlage betreiben, können wir natürlich auch manuell eine IP-Adresse vergeben. Wichtig ist, subnet und Gateway muss identisch sein mit unserer Monitoreinstellung, sonst äh, wird es nichts. Das müssen wir bedenken. Ansonsten, wie gesagt, wie hat jetzt DHCP? Die Adresse ziehen und das war's. So, dann wählen wir die entsprechende Station aus und sagen Fertigstellen. Wir verknüpfen diese Station als Main-Station, also als Haupttürstation. So, wenn wir das gemacht haben, sind wir mit der Konfiguration soweit fertig. Wir sehen hier Zimmer Nummer 1 und klingeln mal. So, im Anschluss wollen wir unser Mobiltelefon an den Monitor anbinden. Wenn wir bereits via Netzwerkkarte schon verbunden sind, müssen wir keine Verbindung zum Router weiter aufbauen. Ansonsten müssen wir eine WLAN-Verbindung einrichten. Wir haben jetzt schon eine Verbindung zum Netzwerk, von daher gehen wir auf HIC Connect, aktivieren die Funktion, scannen den QR-Code, fertig. Mehr müssen wir jetzt hier nicht machen. Wenn wir keine Netzwerkeinstellungen, also kein Netzwerkkabel verbunden haben, aktivieren wir einfach WLAN, geben unser SSID und Passwort ein und verbinden uns via WLAN mit dem Router. Selber Effekt.